Oh ho oh, oh, Hodenkrebs, Franz. na? Machst du ein Video oder was? Ja. Schau ja, ja. dir mal aufs Geiles dabei, pass mal auf, weißt du was ich hier habe. Für die ganzen treuen Leute, die ja seit Jahrzehnten zuschauen. Ich hab ein richtig geiles Überraschungspaket dabei, das muss ich jetzt mal ausliefern. Und zwar Back to the Roots, ja. ja. Copyright Infringement und ah, dumme ja. Scheiße. Okay. Richtig gut. Geil. Ich muss das geil. Du musst das ausliefern. We'll Es hat, nicht, es, hat, nee, es hat nicht, geklappt. Ja, war, war gut. Alles gut? Das hat halt überhaupt nicht abgebremst. Ja, ich dachte, auch, sie wirft dich auf den Bauch. Ach so.